Nachdem Florian Silbereisen kürzlich erst seine legendäre Show, das Adventsfest der 100.000 Lichter, präsentiert hat und in Ottos Weihnachtssendung als Überraschungsgast auftrat, geht es diesen Freitag weiter mit seinem Schlageralltag. Florian Silbereisen ist beim großen Adventsfest-Singen im MDR dabei. Kurz vor der Show teilt der Ex von Helene Fischer nochmal ein Foto aus dem backstage doch die Blicke seiner Fans dürften sicher zum Hintergrund wandern. Dort spielt sich eine sexy Szene ab. Florian Silbereisen teilt sexy Foto. Auf Instagram lässt Florian Silbereisen seine Fans an den Proben für die MDR-Sendung teilhaben, postet ein Selfie, Schaut dabei süß in die Kamera und schreibt dazu. Am Freitagabend singen wir alle gemeinsam Weihnachtslieder. Im Suhl haben alle tagelang geprobt für das große ADVENTSESTSINGEN 2021. Vom Kinderballett bis zum Fußballverein, vom Rennsteigverein bis zum Marionettentheater, von den Bergleuten bis zu den American Footballern sind alle mit dabei. Florian Silbereisen, Bildhintergrund verspricht schon jetzt einiges. Auf dem Foto sieht man Florian Silbereisen mit schickem Karobläser. Und noch etwas fällt auf, er posiert mit zahlreichen hübschen Frauen die treten ebenfalls beim Adventsfest singen auf, wie der Sänger weiter verrät. Auch die Tanzgruppe des Ziegenberger Karneval Club eingetragener Verein steht schon in den Startlöchern und tanzt nicht nur, sondern singt auch kräftig mit. Seine Fans sind bereits in großer Vorfreude. Einer kommentiert: Tolles Foto, freue mich schon. Ein anderer. Super, ich freue mich schon riesig, Flori wieder zu sehen. Das wird bestimmt wieder wunderschön. Und nicht nur die Tänzerinnen werden eines der Highlights sein. Auch seine Stargäste versprechen einen coolen Schlagerabend. Mit dabei sind unter anderem Florian Silbereisen? Corona macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Diesem Dezember dürfen sich Schlagerfans auf besonders viele Überraschungen im TV freuen. Schlagerstar Florian Silbereisen hat gleich mehrere Shows zu präsentieren. Doch die immer noch andauernde Corona-Pandemie hat alles etwas komplizierter gemacht. Das Produktionsteam rund um Jürgens TV hatte alle Hände voll zu tun. Innerhalb kürzester Zeit mussten gleich drei Sendungen auf einmal vorgedreht werden. Gegenüber, in Südthüringen, erzählte Produzent Michael Würden: Das war die heftigste Produktion, die wir in der Pandemie erlebt haben. Nicht nur die beiden Adventsshows, das Adventsfest der 100.000 Lichter und das große Adventsfest singen, sondern auch noch die Silvestersendung Schlager des Jahres mussten in gerade mal drei Tagen vorproduziert werden. Weiter erklärt Jürgens, dass man sich dafür entschieden hat, ohne Publikum zu filmen. Eine Show mit Publikum wäre das falsche Signal gewesen, wenn in vielen Städten Weihnachtsmärkte abgesagt werden. Das alles in so kurzer Zeit hinzugekommen? war nicht nur für das Produktionsteam eine Herausforderung, sondern auch für Moderator Silbereisen und seine Gäste. Schlagerfans dürfen sich unter anderem auf Gäste wie Haut Carpendale, Andy Borg und Semino Rossi freuen.